Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie nach einer für mich zumindest sehr entspannten und sehr heißen Sommerpause zurückzugrüßen zur Redenreihe Making Sense of the Digital Society. Eine Redenreihe, die wir, die Bundeszentrale für politische Bildung, zusammen mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft seit 2017 organisieren. Mit dieser Redenreihe wollen wir interessante, überraschende, spannende Denkerinnen und Denker einladen, mit ihnen über ihre Vorstellungen und Ideen, über die geschehenden, die anstehenden und die laufenden Veränderungen durch digitale Technologien in unserer Gesellschaft zu sprechen, zu diskutieren und daraus eine europäische Gesellschaft auf digitale Transformationsprozesse zu entwickeln. Fragen im Zentrum dabei sind wie verändert sich das Machtgefüge in der digitalen Gesellschaft, erleben wir eine, eine Erstarken der Partizipation und demokratischer Bewegung und welche Herausforderungen bieten uns äh, Überwachung und andere Kontrollmechanismen digitaler Technologien. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und einen interessanten Abend. und möchte mich an dieser Stelle schon einmal bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, die die Organisation für heute Abend übernommen haben. Dafür, dass sie in dieser brüllenden Hitze schon sehr lange sehr fleißig waren. Dafür würde ich tatsächlich einen kurzen Applaus antragen. Und möchte damit übergeben an unseren geschätzten Moderator für diese Redenreihe, Tobi Müller. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Sascha Scheier von der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlichen Dank, Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, dass ich da weiterhin moderieren darf. Um, for those of you who do not understand German, since this um, evening is going to be held in German, there's headphones. So if you don't have one already, please get one now. Es ist schon die dritte Veranstaltung in diesem Sommer, die über 30, bei über 30 Grad draußen stattfindet. Tatsächlich im Juni waren wir hier im Sälchen mit Louise Amor. Äh, äh doch, nee, mit Jose Van Dijk, Entschuldigung, im Juli waren wir im Hau, mit Louise Amor, jetzt sind wir hier, es ist immer noch über 30 Grad und äh, manche Männer sind immer noch hier in Anzuzügen und geschlossenen Lederschuhen und das ist mal ein Problem, wo ich auch hoffe, dass die Digitalisierung vielleicht eine Lösung bereithalten wird. Ich habe das schon mit Josef Van Dijk besprochen, hier im Juni, die sich auch beklagt hat über die hohen Absätze, ob sich das nicht mal ändern kann. Wir werden sehen. Kurz zum Ablauf. Ich werde jetzt einführen äh, zum Gast. Ähm, danach gibt es wie immer eine One-to-One-Situation, wir reden hier zu zweit, vielleicht für 20, 25 Minuten, dann sind Sie dran mit Fragen, es gibt Zahlenmikrofone, auch wie immer und es gibt ähm, auch den Hashtag Digital Society, Sie sehen es hier vorne, wo Sie über Twitter äh, Fragen stellen können, das gilt auch für die ZuschauerInnen im Internet, wir werden gestreamt bei Alex TV hier in Berlin und das wird es auch zu sehen geben auf den jeweiligen Webseiten der BPB und des H. In dieser Reihe tendiert der Ton oft ins Dunkle, könnte man sagen, wenn unsere Gäste über maschinelles Lernen reden, über künstliche Intelligenz oder über voraussagende Algorithmen, über Plattformen und unsere kontinuierliche, nicht abreißende Beziehung zu ihnen. Etwas heller wird das Licht, wenn wir über Handlungsspielräume aus europäischer Perspektive sprechen, manchmal. Und andere, wie Louise Amor Anfang Juli, ich habe sie schon zitiert, besetzen das Dunkle oder sagen wir das Opake oder Undurchsichtige positiv. Algorithmen müssten mit Unsicherheit und Nichtwissen rechnen lernen, um nicht so viel geschlossene, ausschließende Resultate, Profile, ja Weltbilder zu produzieren. Kurz, wir sprechen öfter über Instabilität, also über Stabilität. Wir diskutieren Phänomene der Verflüssigung oder der Unterbrechung, ja der Disruption. Wir reden über das Neue, weniger über das Alte oder Ältere. Bei Dirk Becker, diesen Klammern, war das ein bisschen anders, aber der ist auch Systemtheoretiker wie unser heutiger Gast von Haus aus, Anhänger einer Wissenschaft, der fröhlichen Skeptiker, wenn ich das mal so sagen darf. Unser heutiger Gast geht methodologisch anders vor als die meisten Rednerinnen in unserer Reihe. Sie sehen es schon im Titel seines Vortrages, für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung. Er wird Ihnen diesen Shift gleich selbst erklären, da muss ich nicht weiter vortelefonieren. So viel sei aber noch erlaubt, es ist ein Projekt, das die Digitalisierung in der Moderne angelegt sieht. Man könnte sagen, die Moderne ruft an und sagt, wir haben ein Problem, die Digitalisierung liegt am anderen Ende und sagt, bin ja schon da. Heute erscheint offiziell sein bereits breit rezipiertes neues Buch. Es heißt Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft, erschienen bei CA Beck. Genau heute. Es schließt zum einen an, an seine bisherigen Arbeiten, aber es ist auch, wie er am Schluss schreibt, eine Selbstkorrektur. Das ist keine Buchpremiere, aber wir sind dennoch stolz, dass er an so einem Tag von München nach Berlin gekommen ist. Mit einem Buch und einem Vortrag und auch einer Sprache im Gepäck, die äh, alle nicht ganz selbstverständlich sind in Deutschland, wo die Universität vergleichsweise klar von anderen Foren unterschieden wird. Unser Gast schreibt manchmal sogar, ich löscht sich also nicht aus der Beobachtung, was nicht nur an der Uni ungewöhnlich ist. Auch etwa auf der Redaktion des Spiegel zum Beispiel hätte so ein angelsächsisches, vermutlich mal ich, einen Großalarm zur Folge. Es ist etwas Seltenes in Deutschland, und zwar so selten, dass man es lieber Englisch sagt. A public intellectual heißt, er kann so aber auch so sprechen. Er zieht verschiedene Register, dies übrigens auch in seinem Buch Muster. Auch dafür erhielt er 2012 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für herausragende Leistungen auf dem Gebiet, der, dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie. Und das, obwohl zwei Begriffe sofort aufploppen, wenn von ihm die Rede ist. Er macht sich manchmal sogar selbst ein bisschen lustig darüber, nämlich Komplexität und Perspektivendifferenz. Es geht ihm also nicht einfach ums Runterbrechen. Studiert hat er in Münster und in Hagen Erziehungswissenschaften, Philosophie und Soziologie natürlich. Ich springe 1998, übernimmt er den Lehrstuhl für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Methodisch prägend ist, wie schon erwähnt, die Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Ich war sehr froh zum Beispiel um seine Einführung in Luhmanns Denken, die sozialen Systeme, in der UTB-Reihe bei Fink, damals 1993, was mir die Lektüre erheblich erleichterte, auch weil mir ein anderes Einführungsbuch wiederum kaum leichter äh, erschien als Luhmann selbst damals. Nebst den klassischen soziologischen Schwerpunkten, wie sie etwa im 2011 bei Surkamp erschienenen Buch Gesellschaft der Gegenwarten nachzulesen sind, widmet sich unser Gast, äh, widmet unser Gast einen Teil seiner Zeit der empirischen Ethikforschung. Religionssoziologie spielt da natürlich mit hinein und auch Themen wie Sterbehilfe. Seit 2012 ist er gemeinsam mit Peter Felixberger Herausgeber des Kursbuches, das unter anderem von Hans-Magnus Enzensberger 1965 gegründet wurde. Bei kursbuch.online lässt sich zudem gut nachlesen, was ich vorhin meinte mit dem Public Intellectual, etwa in der Kolumne Montagsblock. Öffentlich, intellektuell, beides ist da und noch etwas zeichnet diese Kolumne aus. Keine Angst vor Themen und Territorien, vielleicht sogar die nicht zwingend bereits von der Akademie kartografiert sind. Heute spricht er auf dem Hintergrund seines Buches, das alleine schon eine Fülle an Beispielen und Problemen einträgt. Herzlich willkommen nun, Armin Lassey. Ja, die Alternativen wurden schon genannt. So oder so. Ich plädiere für so. Ich freue mich sehr, hier eingeladen zu sein heute und etwas über Digitalisierung sagen zu dürfen. Ähm ja, ich habe mich für eine Theorie der Digitalisierung oder der Digitalität entschieden. Und zwar interessiert mich tatsächlich weniger das, wovon vielleicht viele im Raum hier viel genauer Bescheid wissen als ich, nämlich die Frage, was denn eigentlich die Digitalität und die Digitalisierung mit der Gesellschaft empirisch in den einzelnen Feldern tatsächlich machen. Das ist ein Diskurs, der ja stattfindet in den Sozialwissenschaften, außerhalb der Sozialwissenschaften, in der Öffentlichkeit und so weiter. Eine Gesellschaft stellt sich ein auf etwas, von dem sie konstant behauptet, dass es disruptiv sei, was eine interessante Form ist. Und indem sie sich darauf einstellt, produziert sie Routinen, damit umzugehen. Das interessiert mich auch, aber erst in der zweiten Reihe. In der ersten Reihe interessiert mich tatsächlich als Soziologe, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Digitalität oder Digitalisierung reden. Ich muss immer diese beiden Begriffe nennen, weil Digitalisierung einen Prozess hin zu mehr Digitalität meint und das, wofür ich mich interessiere, eigentlich Digitalität heißen müsste, aber ich werde es nicht ganz so genau nehmen. Digitalisierung taucht zunächst auf als so etwas wie Störung. Wir kennen alle die Störungsfelder. Störungen auf dem Arbeitsmarkt, Störungen im Hinblick darauf, dass es so gut wie keine Kommunikation gibt, die nicht Folgen hinterlässt, die in der Kommunikation selbst nicht intendiert waren. Der berühmte Information Overload, die Sorge darum, dass es zu einer End of Theory kommt, also einer, man könnte sagen, Korrumpierung des Wissenschaftlichen dadurch, dass heute fast alle mit größeren Datenmengen umgehen können, über die Frage, dass man Original und Kopie nicht mehr unterscheiden kann oder dass womöglich die Unterscheidung von Original und Kopie eine kopierte Unterscheidung ist. Die Frage, dass Datenkonzentration und Kapitalkonzentration parallel verlaufen und das zu völlig neuen Bestimmungen von ökonomischer Potenz und der Frage, was Besitz ist, führt und zur Frage von nichtmenschlichen Entscheidungstools, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Über all das habe ich übrigens in diesem Buch auch was geschrieben, aber das ist alles in der zweiten Reihe. Mich interessiert tatsächlich diese merkwürdige Frage, für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung. Und Sie sehen schon an der Zählung, ich fange noch gar nicht so richtig an, das ist Kapitel Minus Eins. Ne? Die heißt irgendwie, was ist denn das für eine komische Frage? Die Frage lautet nicht, welche Probleme erzeugt die Digitalisierung? Sie heißt auch nicht, wie kann man die Digitalisierung bewältigen? Und sie heißt auch nicht, können wir die Digitalisierung kontrollieren oder kontrolliert sie uns? Das sind alles unglaublich interessante Fragen. Aber meine Frage lautet anders. Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man auf so eine komische Frage? Man kommt auf so eine komische Frage, wenn man ein Soziologe ist, der nicht nur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 ein Problem zu lösen. Ich will Ihnen ein simples Beispiel nennen. Ich stehe hier vorne, in gleißendem Licht. Man sieht es vor allem an meiner glänzenden Frisur. Sie sitzen da vorne im Dunkeln. Ich sehe Sie kaum. Sie sehen mich. Ich habe ein Mikrofon, Sie noch nicht. Mir ist 45 Minuten Zeit gegeben zu reden und man vertraut mir, dass ich diese 45 Minuten mit einigermaßen gehaltvollen Sätzen füllen werde. Fünf habe ich schon. Und das ist eine interessante Anordnung. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Übergabe solcher tollen Informationen eines braven bayerischen Ordinarius im preußischen Berlin auch anders vonstatten gehen könnte. Es hat sich aber irgendwie bewährt, dass man diejenigen, die zuhören, zunächst einmal in eine Position versetzt, dass alle in die gleiche Richtung gucken, nämlich auf mich, dass das eine predigtähnliche Situation ist und dadurch so etwas wie eine Form zustande kommt, dass sich einen Gedanken linear von A bis Z entfalten kann. Und das hört sich vielleicht doof an, aber als empirischer Sozialforscher frage ich mich, warum ist das Ding eigentlich so angeordnet? Und nicht anders. Ich könnte ja in der Mitte sein. Sie könnten zu jedem Satz einen Kommentar abgeben können. Oder was auch immer. Wir könnten noch vereinbaren, dass Sie sich lautstark über die Sätze in irgendeiner Weise auslassen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Zunächst einmal können wir die Frage stellen, für welches Problem ist diese Anordnung eigentlich die Lösung? Und dann käme man auf die Idee zu sagen, solche Vortragsanordnungen haben einen Funktionssinn. Und der Funktionssinn ist tatsächlich, zunächst einmal einen längeren Gedanken ausf ausführen zu können und spannenderweise haben wir uns alle an diese Rollen gewöhnt. Sie sehen, sie sitzen, soweit ich sie sehen kann, sehr geübt auf ihren Plätzen und wissen, wie man sich bei einem Vortrag verhält. Und ich auch. Ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Vorträge zu halten und selbst wenn mir nichts mehr einfällt, werde ich die 45 Minuten füllen können. Und das ist gar nicht lustig, sondern das ist sozusagen die Art und Weise, wie man an so ein Thema rangeht. Und das ist jetzt doch kein Digitalisierungsthema. Aber so ähnlich frage ich mich, merkwürdigerweise ist es doch so, dass die Digitaltechnik in alle Bereiche der Gesellschaft eindringt. Wie selbstverständlich. Übrigens auch die Kritik an der Digitaltechnik nutzt Digitaltechnik, um sich zu verbreiten. Und dann frage ich, für welches Problem ist das eigentlich die Lösung. Das ist eine methodisch kontrollierte Frage. Und ich meine das auch richtig ernst mit dieser methodisch kontrollierten Frage. Das war die erste Vorbemerkung. Das nächste Kapitel heißt Null. Also ist auch noch nicht so richtig die Sache, um die es geht. Nämlich eine techniksoziologische Intuition. Ich behaupte, dass Technik sich nur etablieren kann, also eine bestimmte Art von Technik, wenn es dafür ein gesellschaftliches Bezugsproblem gibt. Also nach der methodischen Vorbemerkung, wenn diese Technik ein Problem löst, das in der Gesellschaft offenbar denkbar ist. Man muss das Problem nicht vorher schon kennen, um das hinterher als Lösung anzusehen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Bewässerungssysteme. Wenn Sie sich im Mittelmeerraum die früheren Bewässerungssysteme ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die sehr artifiziell gebaut sind und sehr viel Energie, also Organisationsenergie und ökonomische Energie brauchten, damit man sie verwenden konnte. Das verweist darauf, dass diese Gesellschaft ein Organisationsproblem damit hatte, genügend Agrarisches anbauen zu können für eine wachsende Bevölkerung, bei der man nicht mehr auf die Bewässerung sozusagen in punktuellen Situationen vertrauen konnte, sondern das zentralisieren musste. Oder denken Sie an den Buchdruck. Welches Problem löst der Buchdruck? Wenn Sie die Leute befragen, die den Buchdruck, erfunden ist das falsche Wort, befördert haben, dann waren das die Idee, die Heilige Schrift zu distribuieren. Man stellte nach kurzer Zeit fest, dass man nicht nur die Heilige Schrift distribuiert hat, sondern auch die Kritik an der Heiligen Schrift. Und die Kritik an der Kritik der Heiligen Schrift und die Kritik an der Kritik der Kritik der Heiligen Schrift. Und es gab dann interessanterweise auch Formen, dass man festgestellt hat, oh, man kann ja auch über ganz andere Dinge Bücher machen als über die Heilige Schrift und ihre Kritik. Es entstand Literatur, es entstand Pornografie. Es entstanden sachorientierte Argumentationsformen. Das geht nur in einer Gesellschaft, in der ganz offensichtlich das Problem einer Lösung hart, dass man feststellt, dass man über denselben Gegenstand unterschiedliche Sätze sagen kann. Der Buchdruck hätte sich nicht verbreitet, wenn in dieser Gesellschaft nicht zumindest der Keim dieses Problems, denkbar gewesen wäre. Vorher wäre man nicht auf die Idee gekommen, die Heilige Schrift zu verbreiten, weil in der Heiligen Schrift steht doch schon alles drin. Wozu soll die dann jeder lesen? Lesen muss man sie ja nur, weil man dann feststellen kann, dass man sie selbst interpretiert und das ist wahnsinnig riskant, weil man gleichzeitig feststellt, dass man sie unterschiedlich lesen kann. Ich werde zum Buchdruck nachher noch einiges sagen. Und ähnliche Geschichten sind über die Dampfmaschine denkbar. Die Dampfmaschine setzt bereits eine Gesellschaft voraus, in der Kraftentfaltung ein Problem ist. Sonst bräuchte man keine Dampfmaschine. Sie kennen die Dampfmaschine als Kraftentfaltung stationär und als Lokomotive. Die Besiedlung Nordamerikas wäre ohne die Dampflokomotive völlig undenkbar gewesen und die Industrialisierung Englands und Kontinentaleuropas auch nicht. Das Automobil, darüber könnte man viel sagen, über Radio und Fernsehen könnte man viel sagen. Und man könnte vor allem sagen, was die Bezugsprobleme sind. Also welches Problem durch diese Techniken gelöst werden. Es sind alles Techniken, die persistiert haben. Was bei diesen Techniken auch immer vorkommt, das ist, dass die, der Funktionssinn der Technik nicht identisch ist mit den Intentionen derer, die das Zeug erfinden Wie verhält es sich nun mit der Digitalisierung? Ich sage mal das Ergebnis, ich behaupte, dass Digitalisierung auf die Unsichtbarkeit des Gegenstandes reagiert. Das gilt auch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 Das heißt, ihre multifaktorielle Form, wie sie sich selber in ihren Prozessen beschreibt. Frühere Gesellschaften waren viel einfacher aufgebaut, auch wenn sie sehr komplexe kulturelle Formen hatten. Einfacher heißt, Weltbilder, Praktiken und Ähnlichem wurden nach klaren Hierarchien angeordnet. Jetzt haben wir es mit mehreren gleichzeitig wirkenden, in Wechselwirkung stehenden Faktoren zu tun, die man nicht mehr mit bloßem Auge sehen kann. Und ich mache jetzt einen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 genannt werden kann, wie ich das gerade versucht habe zu entwickeln. Was macht eigentlich der Computer, der ja später erfunden wurde? Also nach meiner Lesart, mehr als 100 Jahre später, als die Gesellschaft schon digital genannt werden kann. Der Computer rekombiniert Elemente und diese Elemente bestehen aus Dingen, die er selber sehen kann, nämlich Daten, und versucht innerhalb der Datensätze Strukturen zu entbergen. Die Strukturen müssen gar nicht objektiv drin sein, sie müssen aber sichtbar werden. Ein Datensatz besteht aus unterschiedlichen Daten, die nicht gleich oder nicht gleichförmig oder nicht alle mit allen miteinander verbunden sind, sondern eben, sonst würden sie keine Informationen weitergeben, sondern eine Struktur haben. Und das ist das, was der Computer mit hoher Potenz in der Lage ist zu verarbeiten.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 Wir erleben überall Erhitzung, und das ist jetzt nicht der Hinweis auf die 30 Grad, sondern das ist der Hinweis auf ähm, eine Erhitzung von vielem, was in der Gesellschaft stattfindet. Ich habe bereits Kontrollüberschuss und Kritiküberschuss, die beiden Begriffe von Dick Becker, genannt. Wir wissen im Moment nicht mehr genau, wer eigentlich Kontrolleur und wer kontrollierter ist. In der Kybernetik-Diskussion ist das ein Riesenproblem. Ich lasse das jetzt mal sozusagen zunächst mal nur so stehen. Wir erleben eine starke Erhitzung, was Kapitalkonzentration angeht. Eine der interessantesten Informationen in diesem Jahr war für mich, dass Google Plus seinen Dienst einstellt. Vordergründig soll es ein Datenleck gewesen sein, aber Datenleck hat noch nie ein großes Unternehmen dazu gebracht, seinen Betrieb einzustellen. Sondern... Der, dass dieses Konkurrenzunternehmen von Facebook konnte nicht funktionieren, weil die Datenkonzentration an zwei Orten letztlich das Geschäftsmodell in Frage stellt. So also viele, die heute sich mit Plattformökonomien beschäftigen, werden sozusagen die Konzentrationsformen dieser Techniken technisch begründen müssen. Es ist ja nicht so, dass die Geschichte des Kapitalismus frei ist von Konzentrationsformen. Denken Sie an die Konzentrationsformen der ähm, der äh, Kohleverarbeitenden Industrie. Und all diese Dinge, das waren ganz ähnliche Formen, wo man sagen muss, dass die Leittechnik eigentlich dazu geführt hat, dass Kapital sich an bestimmten Stellen konzentriert hat. Heute stellt sich diese Kapitalkonzentration als etwas dar, das völlig neue Formen daran stellt, wie so etwas wie ökonomischer Erfolg eigentlich auf eine Art von materiellem Substrat zurückgeführt werden kann. nur Die klassischen, inzwischen klassischen, reinen Digitalökonomien müssen völlig neu gedacht werden, was Formen von Besitz angeht, was die Frage des Ursprungs von Wertschöpfung angeht und fast alle Theorien, die wir aus dem 19. Jahrhundert über den Kapitalismus kennen und die Entwicklung der Produktivkräfte, die auch eine materielle Dimension hat, muss hier neu gedacht werden. Starke Erhitzung letztlich einer Diskussion, die was die Kontrolle dieser Geschichten angeht, hinter den Entwicklungen herläuft. Das gilt auch für die Eigendynamik von Informationswegen, weil wir in der modernen Gesellschaft ja durch eine Ausdifferenzierung des Mediensystems Gatekeeper-Funktionen in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen Kommunikation eingerichtet haben, die in dieser Form durch das, durch das technische Substrat nicht mehr funktioniert. Und es gibt eine neue Beobachterposition bei der Verarbeitung von zugänglichen Daten. Ich nenne das beim Zuschauen zuschauen. Das ist eigentlich das, was wir in den sozialen Medien machen. Permanent dabei beobachten, wie andere beobachten und das wieder beobachten und damit sozusagen Dynamiken entfalten, die ganz anders funktionieren als die Funktionen, die wir noch kennen, wenn es um die öffentliche Kommunikation geht, wie Soziologen das normalerweise beschreiben. Ich will am Schluss des Vortrags einen Hinweis geben,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 für diesen sehr klaren Vortrag. Ich möchte ganz zu Beginn mit der äh, ganz relevanten Frage beginnen, die Sie nur angeschnitten haben im Vortrag, äh, bevor ich dann gerne über das Kontinuum der Moderne, das Sie eigentlich beschreiben und nicht unterscheiden zwischen einer Moderne oder einer Postmoderne, dass Sie sagen, alles ah, ist angelegt, dass wir da dazu sprechen. Ich glaube, Sie sind teilweise, wenn ich richtig informiert bin, in Gelsenkirchen aufgewachsen, sind aber seit über 20 Jahren in München, wo Sie lehren, Sie haben quasi eine, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf, eine Grundkodierung schon angesprochen zwischen Schalke und Bayern, ich habe das nicht so ganz richtig äh, verstanden, Sehr binär, dass Sie jetzt da sind. Sind Sie da bei München schon oder noch in Gessenkirchen? Äh, mein Sohn ist Bayern München-Fan, das ist fast ein Grund für einen Vaterschaftstest. Okay. Versteht. Führt das zur Stabilität oder zu Instabilität? Mhm. In der, führt das zu Stabilität oder eher Instabilität in der Familie? Wir kommen damit klar. Okay, gut. Ähm, das ist ja für mich bei der Lektüre und auch jetzt beim Zuhören des Vortrags das Erstaunlichste, weil auch quasi Kontraintuitivste, wie Sie es selbst nennen in Ihrem Buch, dass quasi die Digitalität, nicht die Digitalisierung, sondern die Digitalität tatsächlich auf stabile Funktionssysteme in der Moderne verweist, dass es sie quasi kenntlich macht. Das ist etwas, was wir erst einmal nicht erwarten würden. Ich habe es schon in der Einleitung versucht, kurz zu skizzieren. Wir besprechen das meistens in anderen, ähm, auf andere Art und Weise. Digitalisierung ist dann oder Digitalität ähnlich zu kodierten Funktionssystemen, die sich in der Moderne herausbilden. Digitalisierung entsteht mit der Moderne. Ähm, jetzt ist die Frage, ob man dann eine neue Unterscheidung einziehen kann zwischen Funktionssystemen, die quasi ähnlich sind, äh, zu Digitalität und Netzwerken. Die wieder mal was anderes machen. Lösen die Netzwerke, die Funktionseliten, Entschuldigung, die Funktionssysteme quasi ab und bringt das nochmal eine neue Qualität, die wir noch nicht absehen. Also, ich würde gerne eine kleine Korrektur einführen. Ja. Ich behaupte nirgendwo, dass die Funktionssysteme stabil sind. Das wäre ja auch äh, eine merkwürdige Diagnose. Sondern was ich behaupte, das ist tatsächlich, dass die sozusagen. Grundcodierung der Funktionssysteme. Die sind, das ist ultra stabil. Also, um es an Beispielen festzumachen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ökonomisches zu tun. Also die die Formenvielfalt ist riesengroß. Wenn wir die Geschichte des Kapitalismus uns angucken, gab es da unendlich viele Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu tun. und diese unendlich vielen Möglichkeiten, diese Vielfalt ist das Ergebnis einer Einfalt. Nämlich, dass die grundkodierung des Ökonomischen am Ende immer ist, dass es sich ökonomisch rechnen muss. Man kann aus den aus den besten Motiven, etwas Ökonomisches tun, auch aus den bösesten Motiven etwas Ökonomisches tun. Ökonomisch weiterhandeln kann ich nur, wenn ich weiterhin zahlungsfähig bin. Das gleiche gilt für politische Formen. Das politische System ist alles andere als stabil. Aber die grundkodierung des politischen Systems, die ist ultrastabil. Also ob sie die Macht haben oder nicht haben, ob sie sie bekommen können, oder nicht bekommen können, ob sie in Gefahr ist oder nicht, wie auch immer sie sie erreichen, das ist sozusagen eigentlich unhintergehbar. Und auch wissenschaftliche Aussagen müssen am Ende nicht die sind nicht wahr oder unwahr, aber sie werden so behandelt, wie sie Wahrheitsfragen sind, sonst sind es keine wissenschaftlichen Aussagen. Und das ist ja das Spannende, das würde ich ja sagen. Das ein, gibt eine, also wenn ich die Formulierung so sage, eine Analogie zum Digitalen. Die Analogie besteht nämlich darin, dass es kein Zufall ist, dass in der modernen Gesellschaft diese Funktionssysteme ultrastabil über binäre Kodierungen beschrieben werden, die dann aber unglaublich viele Formen ermöglichen. Deshalb ist diese Gesellschaft ja auch so ja, also kaum, kaum festzuhalten. Ja, es ist ja, die, die, die Lösung ist sofort ein neues Problem. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht hinter diese Geschichten zurück. Wir kennen die Geschichte der Moderne als eine Geschichte des Versuchs der politischen Kontrolle des Ökonomischen. Wir kennen die Moderne als den Versuch einer wissenschaftlichen Aufklärung des Politischen. Wir kennen die Moderne als den ökonomischen Versuch, über den Wettbewerb die besten Möglichkeiten hinzukriegen. Nichts davon gelingt endgültig. Aber das gehört zur Struktur einer Moderne, die sozusagen und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, die natürlich auf der, auf der Basis dieser Stabilitäten immer neue Netzwerkstrukturen, immer neue Lösungen lokaler Natur, globaler Natur, kleiner Natur und großer Natur produziert und das erscheint uns als geradezu strukturlos. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist es strukturierter als wir denken. Das gilt übrigens auch für kulturelle Constraints. Also wir würden ja heute sagen, kulturelles löst sich eigentlich auf. Aber also, da lohnt es sich übrigens bei Historikern mal genauer nachzugucken. Äh, Gerade wir in Europa, wir sind so unglaublich tief drin in langfristigen kulturellen also Codierungen würde ich das jetzt nicht nennen, aber Constraints, um es mal auf Neudeutsch ja. zu sagen, also Formen, die sich perpetuieren gegen die Intentionen derer, die da etwas tun, dass man sich wundern kann. Deshalb heißt das Buch ja auch Muster, weil wir sagen können, es gibt bestimmte Muster, die sind wirklich ziemlich stabil und weil sie so stabil sind, ist diese Gesellschaft so volatil. Also Sie würden mich falsch zusammenfassen, wenn ich sagen würde, die Funktionssysteme sind stabil. Man, man muss ja nur mal hingucken. Das politische System der Weltgesellschaft ist alles, aber nicht stabil. Aber der Mechanismus des Politischen, der Machtmechanismus, der ist relativ stabil. Ich habe, glaube ich, ein kleines Tonproblem. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hören uns nur vorne raus und haben nichts auf den Monitoren oder fast ja, nichts. Deswegen müssen wir ständig ein bisschen gucken, uns angucken, was wir genau sagen, was Lippen lesen. Könnt ihr uns ein bisschen mehr auf die Monitore geben? Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen mehr. Ähm würden Sie dann, das ist nur mal eine Verständnisfrage jetzt tatsächlich, äh, nicht sagen, dass in dem Moment, wo die Netzwerke quasi wichtiger werden, also wo die, Sie nennen sie ja auch die, brutal einfache Grundkodierung von Funktionssystem, ja? dass die quasi außer Kraft gesetzt wird in den Netzwerken, die natürlich immer mehr zulassen als wahr oder falsch oder effizient oder nicht effizient, die immer mehres gleichzeitig zulassen, dass das quasi den, ich würde sagen, Dirk Becker würde vielleicht sagen, äh, dass ein Grundkonzept äh, der Moderne langsam aushebelt oder ablöst sogar. Oder ist das immer quasi intrinsisch miteinander verbunden? Also da bin ich mit Dirk Becker nicht einer Meinung, wobei er selber, wenn man genau hinguckt, auch viel, viel vorsichtiger ist, ob er wirklich sagen würde, das mit der funktionalen Differenzierung ist vorbei. Mhm. Sondern, ähm, also es gibt einen, einen Amerikaner, Harrison White, Netzwerktheoretiker, der würde, der, würde, der würde beschreiben, es ist doch ganz interessant, er hat selber in Öko der Ökonomie das beschrieben, wie, wie nehmen, nehmen eigentlich ökonomisch Handelnde das ökonomische System war. Und sie machen das im Prinzip mit einer Netzwerkstruktur. Sie gucken sich an, wo eigentlich bestimmte Strukturen sind und docken sich dann daran an. Und die Geschichte der Moderne ist im Prinzip so eine Netzwerkstruktur. Wir versuchen doch, das alte sozialdemokratische Modell durch politische Kontrolle einen dynamischen Kapitalismus zu ermöglichen, der in der Lage ist, große Teile der Bevölkerung zu versorgen. Das passiert ja nicht durch die Isolierung von wie soll man sagen, funktionssystemischen Kodierungen, sondern durch politische Programme, die natürlich Netzwerkstrukturen haben, die selbstverständlich über diese Grenzen hinaus kommunizieren wollen. Ich bin ein Wissenschaftler und ich möchte gerne sozusagen gehört werden von Leuten, die in anderen Funktionssystemen etwas machen. Gelingt manchmal auch. Das Spannende ist, wenn man dann erlebt, dass die anderen keine wissenschaftlichen Probleme lösen müssen, sondern politische oder ökonomische oder religiöse oder was auch immer. Und das ist eigentlich die interessante Netzwerkstruktur. Heute haben wir natürlich eine Form, bei der wir sagen müssen, dass die, dass die, ähm, die Digitalisierung durch die Datensätze, die wir haben und durch die Rekombinationsfähigkeit von zumindest potenzieller Informationsdichte dazu führt, dass unglaublich viele Vernetzungsmöglichkeiten, ich habe es ja genannt, Konnektivitäten mhm. stattfinden, die am Ende aber wieder auf die Brutalität dieser Formen zurückgeführt werden. Und das, also da, also da, da würde ich auch nicht mit mir verhandeln lassen. Ich glaube, dass das auch eine wirklich vielleicht die radikalste Diagnose der Moderne überhaupt ist. Ich benutze den Begriff der Brutalität ja nicht umsonst. Weil das sozusagen in einer Weise brutal ist, dass es ein Faktum Brutum ist. Ja, Also es ist sozusagen die, die, die unhintergehbare Basis dessen, was wir da versuchen. Wie gesagt, ich wiederhole den Satz, jeder, der schon mal versucht hat, ökonomisch etwas zu tun oder politisch etwas zu tun, wird auf diese Grundkodierung zurückgeworfen, auch in diesen Netzwerken. Und das ist eigentlich das. Also Bestechung ist ein ganz tolles Netzwerk. Ne? Wenn man nicht zum Beispiel jemanden dazu bestechen möchte, ein bestimmtes politisches ähm, äh, politische äh, Entscheidung zu treffen, dann kann ich das natürlich mit Geld machen, aber ich kann mir das nicht quasi per Geld kaufen, sondern der Bestochene muss das innerhalb seines Systems mit Hilfe dieser Logik machen. Der kann nicht ins Parlament gehen und sagen, ich habe 100.000 Euro dafür bekommen, dass wir das jetzt mal machen, ich teile das mit euch. Der kann das machen, aber der kann das nicht sagen. Und äh, Sie können als Wissenschaftler auch nicht hingehen und sagen, in die Fußnote diese Fußnote wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. Deshalb ähm, ist das Argument so und so. Sie können sich aber von mercedes des benz bestechen lassen. Leider hat noch keiner angerufen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. In der Schweiz wird es anders gehandhabt. Da können Sie Bestechungen absetzen als Firmen. Steuerlich. Aber das ist ja eine rein ökonomische Transaktion. Sie können, also das sind Betriebskosten. Ne? Genau. Und das, wenn das als Betriebskosten funktioniert, geht das natürlich. Aber im politischen Systems können Sie das trotzdem nicht kommunizieren. Also auch nicht in der Schweiz, oder? bin da schon länger nicht mehr, vielleicht hat sich ja, was geändert, ja. aber ich gehe mal davon also aus. Also ich fahre morgen System hin, ich sage Ihnen dann <lacht> Fragen Sie mal nach, wie das da genau ist mit den äh, Bestechungen. Ich möchte noch ein bisschen beim Gedanken der Stabilität kontra der Instabilität bleiben, weil ich das so spannend finde und wie gesagt auch sehr überraschend. Ich versuche es mal mit einem Beispiel oder vielleicht gleich mit mehreren äh, Beispielen, die manche Leute heute als Ausdruck der Instabilität empfinden, andere vielleicht nicht. Wie würden Sie das angucken? Reden wir mal über die Zunahme von Gerechtigkeit, Inklusion Teilhabe, Geschlechtergleichheit, das wird von vielen als Instabilität äh, äh, empfunden, weil der Kreis derer, die mitreden, quasi beständig wächst und die Spielregeln des Gesprächs müssen quasi neu verhandelt werden, das ist sehr anstrengend manchmal, wenn der Diskurs quasi seine Regeln, seine Spielregeln endet, das ist eine Form von Instabilität. Äh, die Bildungsoffensive kommt quasi fast nochmal an ein zweites Ende, könnte man denken, man kann auch über Postkolonialismus sprechen, über Restitutionsdebatten in den deutschen Museen, über die mieten Tu-Debatte und so weiter über reine Männerrunden, die uns ein bisschen mehr auffallen als noch vor zehn Jahren, wie heute Abend zum Beispiel. Äh, spricht das für die Stabilität des aufklärerischen Freiheitsversprechens zum einen oder für die Instabilität der Funktionseliten? Beides. Also das ist doch gerade das, das Spannende. Das war die ganzen Debatten, die Sie gerade genannt haben, die, die stehen ja in einer bestimmten Form von Tradition. Und ich will jetzt gar nicht die Tradition stark machen, sondern es ist ganz interessant, dass wir das sozusagen immer nur in der Dialektik von man könnte sagen, Bewegung und Stillstand oder Struktur und Prozess äh, beobachten können, sonst wird uns das ja gar nicht auffallen. Also bestimmte normative Formen, äh, die übrigens auch in ihrer negativen Form funktionieren. Ja, also wer heute explizit behauptet, es gibt eine prinzipielle Ungleichheit zwischen den Menschen, der muss das ja nur behaupten, weil es ganz offensichtlich ähm, im Horizont von Gleichheitsversprechen passiert. In früheren Gesellschaften muss man das gar nicht behaupten, das sah man, das, dass das ungleiche Menschen sind. Das war ganz klar, dass ein Bauer als Bauer nicht so viel Mensch ist oder nicht so ein Mensch Mensch ist, wie ein Bürger als Bürger ist. Und ähm, sozusagen die Dementierung selber weist ja auf Stabilität hin. Und mir geht es jetzt gar nicht um diese Stabilität. Mir geht es eigentlich um die Stabilität von bestimmten Mustern. Und das ist eigentlich die, die Geschäftsgrundlage der Soziologie. Was macht eigentlich diese empirische Sozialforschung? Sie, sie schaut sich an, dass manche Formen, selbst wenn man sie intentional überwinden will, offensichtlich Stabiler sind, als wir so denken. Also, ich forsche empirisch viel über, ähm, über Medizinsoziologie, ja? Also, die Frage, ähm, Sie haben es ja vorhin genannt, Palliativstationen, äh, multiprofessionelle Teams in Krankenhäusern und so weiter. Da haben wir überall mit Leuten zu tun, die individuell entscheiden. Aber gleichzeitig haben wir es mit Mustern zu tun, in denen diese Leute sich bewegen und nicht aus Zufall das tun, was sie tun. Und die Digitalisierung, um den, um diesen Bogen zu spannen, das ist jetzt nicht unmittelbar von diesem Beispiel her gesehen, aber die nutzt ja geradezu die Berechenbarkeit von bestimmten Strukturen, um daraus bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und die empirische Sozialforschung war immer demütigend für die Leute, immer demütigend in der Art und Weise, dass man sich eben nicht vorstellen konnte, dass unser Verhalten so langweilig ist, wie man es sich wirklich vorstellt. Wenn ich an mich selber denke, ich habe es in vielen Vorträgen damit begonnen zum Teil, ja, zu sagen, also nicht aus, nicht aus Gründen, weil ich mich selber so toll finde, sondern weil das so wahnsinnig langweilig ist. Mein Musikgeschmack, meine ästhetischen Vorlieben, mein äh, die Art und Weise, wie ich lebe, die Art und Weise, was ich sozialmoralisch für richtig halte und so weiter und so weiter. Mein Kleidungsstil, mein Redestil, äh, weiß der Henker was, ja? das ist alles also was heißt alles? Es ist nicht determiniert. Aber wenn man das als Wahrscheinlichkeitsbeziehung beschreibt, wird man sagen, eine viel langweiligere Existenz als mich gibt es nicht. Und es ist keine Koketterie. Wirklich keine Koketterie. Sie kennen mich noch nicht gut genug. Und das, das Spannende ich hab ist das eigentlich... Buch gelesen. Sie schreiben von, ich habe ich hab das Buch gelesen. Sie schreiben da von Ihrem Wagen. und so. Wir können da gleich noch mal sprechen. Also ich, ich habe ein, ich fahre einen. ich kann es ja jetzt mal bekennen, eine Mercedes E-Klasse. Das ist sozusagen der ältere, übergewichtige deutsche Mann fährt eine E-Klasse. Da kenne ich wirklich zu wenig. Aussehen. Untermotorisiert. Ich möchte aber gerne über Musik reden mit Ihnen. Das ist, äh, fand ich da, vielleicht dann auch über die Demütigung, wie Sie es da nennen, oder Kränkung zum Teil, auch im Buch dieser Voraussehbarkeit, äh, die man da als Individuum quasi erleiden muss. Ähm, Im äh, Anblick dieser äh, eben digitalen Muster, äh, die sie beschreiben. Und sie sprechen da über Ihren Musikkonsum. Sie sprechen über Bach. Sie sprechen, was quasi äh, Ihnen ähnliches vorgeschlagen wird, dass Sie ganz tolle Sachen entdeckt haben, dank äh, quasi diesen, dieser vergleichenden Algorithmen bei Spotify oder auch anderen Streamingdiensten ähm, und so weiter, und haben da offenbar beglückende Erfahrungen gemacht, ähm, die natürlich genau mit diesen Mustern zu tun haben, obwohl Sie es dann doch ein bisschen blöd fanden, dass sie eben so voraussehbar äh, offenbar sind. Meine Frage ist: Jetzt liegt das vielleicht einfach an Bach, weil Bach ist so ein außergewöhnlich mathematischer Quasi Komponist war, den man so weil ich mache ganz andere Erfahrungen irgendwie bei Musikstreaming. Also sie um, um es deutlicher zu sagen, also ich was was ich hier ja beschreibe, das sind das sind diese Formen, dass man sozusagen ähm, mit, mit, Algo, mit, mit, mit, mit mit Computertechnik versucht hat, die das Konstruktionsprinzip von Bach'scher Musik zu ja. entdecken. Und dann hat man den Apparat selber Bach'sche Musik machen lassen. Mhm. Und wenn man kein zu guter Kenner ist, hört sich das an wie Bach. Mhm. Das geht auch mit anderer Musik. Also es geht nicht nur, nicht nur Bach, der ist natürlich sehr mathematisch. Das hat man auch mit anderen Sachen versucht. Und das ist ja eigentlich eine, eine technisch relativ banale Form. Mhm. Viel interessanter wäre ja an dieser Frage, ähm, dass selbst die ästhetischen Formen, wie wir sie kennen, und das ist ja eigentlich die Demütigung, ähm, vergleichsweise berechenbar sind. Und wenn wir jetzt sozusagen an einen, mit berechenbar meine ich nicht, dass sie nicht ästhetisch einen Wert haben, Klar. sondern der Soziologe guckt natürlich dahin und sagt, das ist immer wieder erstaunlich, dass wir feststellen, dass die Regelmäßigkeiten größer sind als die, als die Beliebigkeiten. Also Kontingenz nennen wir das. Die Dinge, die Dinge sind sozusagen nicht zufällig so, wie sie sind, aber sie könnten auch ganz anders sein. Und nur weil sie anders sein könnten, ist die Regelmäßigkeit sowas Interessantes. Darf ich ein Beispiel aus der empirischen Bitte. Sozialforschung nennen? Zurzeit wird, wird wahnsinnig viel über Gender Studies diskutiert. Ne? Und man Schon könnte jetzt Wahl, auf den ersten Blick sagen, Sie haben das ja eigentlich angedeutet, das weist auf eine große Disruption hin. Auf einmal entdeckt man, dass auch Frauen Menschen sind. Was jetzt nicht als Witz aufzufassen ist, sondern das war eine relativ späte Erfindung in der Menschheitsgeschichte, auch Frauen wirklich als Subjekte, als zurechnungsfähige Subjekte äh, anzusehen. Also in der Schweiz, wenn wir etwa an das Wahlrecht denken, das relativ spät kam, wenn ich das mit der Schweiz mal zurückgeben darf. 1971 Und, äh, bitte. 1971. 71 immerhin. Also ähm, was ich was ich damit sagen will ist, es ist doch ganz interessant, dass sozusagen dort die Intention da ist zu beschreiben, dass alles anders sein könnte. Und dann stoß die Genders, stoßen die Gender Studies und die Genderforschung interessanterweise auf die Persistenz von Verhaltensweisen und Praktiken, die ganz offensichtlich traditioneller sind als die Intentionen derer, die sich da verhalten. Das ist doch eigentlich eine ne, ne spannende Frage. Also für, für mich ist eine Gender Studies genau das interessant, dass man sagen kann, es gibt die großen auch normativen Intuitionen und Intentionen zu sagen, das müsste alles nicht so sein. Und dann gucken wir uns die konkreten Praktiken an und stellen fest, dass Männer, die auch anders reden, oder sagen wir mal so, dass sie anders reden als sie sich verhalten. Und das ist eigentlich das, was sozusagen der Impetus des Soziologen ist. Ja, diese, es geht mir nicht darum zu sagen, dass sich nichts ändert. Es ändert sich wahnsinnig viel. Ich weise nur darauf hin, dass diese Gesellschaft tatsächlich eine digitale Gesellschaft ist. Das heißt, dass wir ihre Struktur eigentlich nur mit Hilfe einer Form von Beobachtung verstehen können, die sich genau für solche Muster interessiert, und das macht die Digitaltechnik. Ich glaube, an dem Beispiel wird es, wird es relativ deutlich, und Sie können das bei all den anderen neuralgischen Themen, die wir ja zurzeit in der Öffentlichkeit diskutieren, auch machen. Also unser Verhalten ist rassistischer als unser Reden. Auch der Wohlmeinenden, auch von uns, wenn ich das mal so jetzt äh, inklusiv sagen darf. Warum eigentlich? Weil das sozusagen doch offensichtlich Strukturen sind, die wir schwerer rauskriegen, als man denkt. Der Referenzautor für diese Dinge ist Pierre Bourdieu, der das wahrscheinlich am allerbesten beschreibt, der übrigens auch für diejenigen, die die Dinge beschreiben, beschreibt. Also am besten finde ich bei Bourdieu diese Idee der scholastischen Vernunft, wo man sagen kann, der Intellektuelle, der den ganzen Tag eigentlich am Schreibtisch sitzt und ein leeres Blatt Papier vollschreibt, der kann sich eine Welt selber konstruieren. Ja? Und er denkt, dass er sie damit erschafft und ist dann ganz erstaunt, dass die anderen ganz andere Prä Referenzen haben und stellt dann also fest, dass er eigentlich selber genau das Gleiche macht wie die anderen, nämlich nach ihrer jeweiligen Klassenlage sich zu verhalten. Das ist doch eigentlich ganz spannend. So, jetzt komme ich noch mal wieder zur Digitalisierung zurück. Meine banale These ja, lautet ja eigentlich nur, der Gegenstand der Digitalisierung ist diese Form der Musterhaftigkeit der Gesellschaft. Und äh, was in dem Buch viel weniger vorkommt, als es vorkommen könnte, dafür müsste man noch eins schreiben, das wäre dann die Frage, was machen wir dann eigentlich damit? Also das hat ja dann wieder Folgen im Hinblick auf bestimmtes Handeln. Das heißt, das Handeln selber rechnet inzwischen damit, dass wir das Verhalten der Menschen dadurch verändern können, dass wir es berechnen können oder dass die Leute sich selber berechnend beobachten. Ja, also Wir haben Apparate in der Hand, die uns genau sagen, wie viel Bewegungsprofil wir heute schon hatten, wie viel wir das haben, wie viel wir das haben, wie viel Konnektivität da war und das kann sich dann auf das Verhalten selber wieder auswirken. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist eine Lösung, und die Lösung wird zu einem Problem. Und dafür wird es wieder neue Lösungen geben. Das ist sozusagen die, die eigentlich ziemlich simple Idee. Sie machen das ja schon, wenn ich das richtig gelesen habe, am Schluss ihres Buches, dass sie quasi da ein paar Optionen oder Szenarien irgendwie aufzeichnen, wie die Digitalität da auch quasi, wie man in der Digitalität anders handeln könnte oder welche Lösungen da präsentiert werden können. Sie reden da über Klima zum Beispiel. Was mich aber noch interessiert, bevor ich nochmal auf die ganz großen Themen zurückkommen möchte, bevor wir das öffnen, hier ist die Frage, wo dann innerhalb dieser Musterhaftigkeit, die Sie jetzt eben innerhalb eines digitalen Paradigmas beschreiben, wo dann quasi so etwas wie Innovation oder Abweichung oder das Überraschende stattfindet. Meine Erfahrung bei Spotify ist nämlich eine ganz andere. Aber ich höre auch sehr wenig Klassik auf Spotify, das höre ich woanders. Ich höre Popmusik. Und Spotify ist sehr schlecht darin, mir ähnliche Sachen vorzuschlagen, weil Spotify einfach nicht checkt, was das Korn der Stimme bedeutet, was ein einziger komischer, versteckter Sound irgendwo bedeutet in der Popmusik, Spotify geht von Tempi, Harmonien, äh, was die anderen hören aus. Und das ist nicht das, was Popmusik ereignishaft macht, quasi überhaupt nicht. Das, kann, das können die Algorithmen noch nicht. Vielleicht lernen sie es irgendwann, sie haben es noch nicht gelernt, auch 15 Jahre nach ganz anderen Diensten wie Last FM, die das auch schon probiert haben. Also sprich, mir fehlt äh, da quasi das Überraschende, das Innovative, das Einzigartige Moment, das eben gerade nicht musterhaft ist und mich zu diesem Genuss verführt. Und wo findet der statt. Also ich könnte jetzt viel über Popmusik sagen, das mache ich jetzt nicht, weil ich sehr weit ausholen müsste. Ich habe letztes Jahr ein Buch über 68 geschrieben, wo ich eine ganze Menge dazu versucht habe auch zu machen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich fange lieber bei Ihrem Gedanken des Überraschenden und der Abweichung ja. an. Ich darf sozusagen als paradoxieverliebter Systemtheoretiker auf Paradoxien verweisen. Was ist eigentlich eine Abweichung? Eine Abweichung ist immer die Abweichung von einem Muster. Also wir kennen das aus der Diskussion über abweichendes Verhalten in der Kriminologie. Ne? Da hat man gesagt, das ist abweichendes Verhalten. Und dann stellt man fest, dass die Leute in ihren Peergroups, Jugendliche, wenn sie straffällig werden, alles andere machen als abweichendes Verhalten, sondern sie halten sich an den Code ihrer Gruppe und werden dann straffällig. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass schon die Idee der Abweichung, eigentlich in diesem digitalen paradigma stattfindet und das ist ja genau das geschäftsmodell dass man dass man mit genau dieser dem, dem, dem mein gott detektieren von mustern eigentlich ähm, produzieren kann man guckt man guckt sich bestimmte Muster an und dann fragt man nach möglichen Abweichungen. Wie kriege ich Leute dazu, im ökonomischen Bereich etwas zu kaufen, worauf sie selber niemals gekommen wären? Wie bekomme ich Leute dazu, etwas zu wählen, worauf sie niemals gekommen wären? Wie bekomme ich Leute dazu, etwas zu tun, worauf sie niemals gekommen wären? Im medizinischen Bereich spielt es eine immer größere Rolle, wie wir eigentlich Verhaltensdispositionen verändern. Also Wissen ist eigentlich der schlechteste Prädiktor für Verhaltensänderung, ja, also ich meine, ich kann es auch noch mal. ich bin für mein Gewicht zu klein, ja, und äh, ich weiß genau, wie man das ändern kann, das Verhältnis, aber es gelingt nicht. Und äh, das Wissen ist es nicht, sondern die interessante Frage wäre sozusagen, Formen zu finden, wie man... Äh, wie soll man sagen? Über Umwege Abweichungen in den Alltag einbauen kann, indem das die Verhaltensänderung wird. Und genau diese Muster, die werden aus solchen Datensätzen gewonnen. Die medizinische Forschung ist zurzeit voll davon, genau so etwas zu machen, und die Wahlkämpfe sind auch voll davon. Abweichung ist eine ganz tolle Geschichte, wenn sie in einem Maß passiert, in dem das Muster noch sichtbar wird. Und da, also das, das muss man sich klar machen. Schon begrifflich ist Abweichung eine paradoxe Form weil sie eine Stabilität voraussetzt, wie das abweichende Verhalten in der Kriminologie. Also ich weiß, das ist wahnsinnig langweilig. Das wäre viel besser, wenn man hingehen würde und sagen würde, Mensch, also diese ganze Scheißgesellschaft, die ist ja so irgendwie so, so so stabil und lass uns doch mal leben, wie wir wollen. Ja, und das, das ist ja der Impetus, mit dem wir unglaublich viele Dinge machen. Und dann stellen wir fest, dass alle möglichen Alternativen, ja, das ist ja auch eine Abweichung, spannenderweise die, die Fehler der Gesellschaft wiederholen. Also in den 70er Jahren gab es Versuche alternativer Ökonomien, und äh, die haben auch eine Zeit lang funktioniert, als es zu Krisen kam, waren das zum Teil hierarchischere Organisationen als die, die vorher organisiert worden sind, weil man sozusagen in den Krisensituationen an einen Modus kam, in dem dieser, diese Intention nicht mehr funktioniert hat, sondern man über den nächsten Tag kommen musste. Und dann sich bestimmte Muster durchgesagt. Meistens waren es die Kerle, die am lautesten waren, nicht die am schlausten waren. Ja? Und äh, Also wie im richtigen Leben. Sie schreiben sehr interessante Dinge, finde ich, im Buch ähm, auch über die Kontinuität ähm, der Überwachung in der Moderne bis heute, zu diesen Diskursen, die wir heute darüber führen und auch über den Begriff der Privatheit, die ja nie so rein war, wie wir uns das gerne vorstellen, wenn wir ähm, über Überwachung sprechen. Ich möchte da Sie nochmal zum Schluss fragen, bevor wir es öffnen, welche Rolle spielt da quasi der Faktor, Zeit darin, weil das scheint mir zumindest, der sich mit aktuellen Überwachungsdiskursen vielleicht stärker beschäftigt, als mit dem 19. Jahrhundert, doch der relevante Punkt zu sein, dass heute quasi die Beziehung zum Überwacher oder zu den Überwachenden quasi eine sehr kontinuierliche ist, aus der es quasi kein Ausbrechen oder fast keine Unterbrechung gibt, wohingegen, was Sie beschreiben vom 19. Jahrhundert, sei das heißt es dann die Post oder die Stadtplanung äh, oder die Polizei oder wie man da alles noch, oder auch die Familie im Salon, wer überwacht wer wann was liest und so weiter, das ist alles auch da, aber das sind temporäre Dispositive, könnte man sagen. Und heute tendiert das zu einer Kontinuität, zu einem nicht -Abbrechen, die, ich finde, eine neue Qualität irgendwie äh, quasi zur Schau stellt. Und ich weiß nicht, ist das, macht das einen qualitativen Unterschied und was würden Sie dazu sagen? Also es macht natürlich einen qualitativen Unterschied. Also Dirk Beckers schöner Begriff vom, vom Kontrollüberschuss, ja. der ist sozusagen sowohl, also ähm, wie soll man sagen, also Realität und Vorstellung. Ne? Also wir haben natürlich Angst davor, dass diese Dinge ähm, uns sehr stark kontrollieren. Die Daten fallen zumindest an und man kann eine ganze Menge damit machen, wenn man das politisch entsprechend organisiert. Mhm. Man muss nur an China denken. Dann kann man damit mehr machen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ähm, das heißt, es gibt diese Sorge um den Kontrollüberschuss. Was mich interessiert in dem Diskurs ist, das ist sehr oft in solchen äh, Diagnosen, die negativer Natur sind, dass man dann denkt, dass man etwas retten muss, was es in der Form nie gegeben hat. Und Sie haben gerade mehrere Instanzen genannt, die kontrolliert haben. Die wichtigste haben Sie nicht genannt. In der bürgerlichen Gesellschaft war das der wichtigste Kontrollalgorithmus des Gewissens. Das Gewissen ist die Kontrollinstanz schlechthin. Also, ich habe das im Vortrag, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, äh, angedeutet, wenn man die, die moderne Lebensform, die moderne bürgerliche Lebensform, versucht zu beschreiben, die sozusagen über Abwesenheit von körperlicher Züchtigung und Fremdkontrolle zu Selbstkontrolle geht, dann ist der freie Mensch der bei dem Wollen und Sollen in Einklang gebracht wird. Freiheit funktioniert immer dann, wenn die Freien das Richtige aus freien Stücken tun. Und das ist ja, nicht, das ist ja sehr voraussetzungsreich. Also wir sind alle durch die Foucault-Schule gegangen, wir sind alle durch diese Disziplinartechnikenschule gegangen und haben das gelernt. Und heute stellen wir fest, dass vieles von dem, was als Gewissen funktioniert hat, womöglich jetzt in externalisierten Formen stattfindet. Das heißt, in der Bedrohung von Beobachtbarkeit, bei der wir gar keine Polizei brauchen, die die Wohnungstür auf eintritt, ja, äh, was ja geschützt ist, sondern über ganz andere Formen sozusagen mitläuft. Und da muss man jetzt nicht nur denken, dass irgendwelche Apparate, die wir haben, uns unmittelbar über die Kamera am Bildschirm oder über, die, ähm, über Mikrofone abhören. Auch das ist alles denkbar, sondern, sondern schon die Verhaltensmuster, die wir kennen, da sind wir wieder bei den Mustern, aus wenig Informationen weiß man relativ. Viel. so Und schon haben wir es. Und diese Kontrolltechniken sind ja da. Es gibt Unternehmen, die mit ihr Geld damit verdienen, dass sie die Profile von Menschen, die sie im Netz hinterlassen, die Kreditwürdigkeit von Menschen messen können. Also ein viel stärkeres Eindringen in das eigene Gewissen geht nicht. Also wenn ich mit Ihnen auf den sozialen Netzwerken befreundet bin, da muss, muss ich mich fragen, kann ich mir das leisten? Und es ist wirklich kein Witz, diese Frage, sondern, sondern diese Frage würde man wahrscheinlich stellen. Und sowas ähnliches hat es im analogen Leben auch gegeben. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Hm. Vielen Dank. <lacht> Ich interpretiere das jetzt mal so oder auch so. Es gibt zwei Mikrofone, glaube ich, oder nur eins. Ich sehe es nicht genau, es gibt ein Mikrofon. Und ich werde jetzt ein bisschen geblendet und sehe nicht ganz genau, wer sich melden möchte, um eine Frage an Armin zu stellen. Eine Hand sehe ich bereits. Später gucken wir dann kurz auf Twitter. Der zweite war da. Bitte. Ja, hallo. Äh, mein Name ist Roberto Smanowski und als Medienwissenschaftler, der selbst mit digitalen Medien arbeitet oder über sie arbeitet, habe ich natürlich ihren Vortrag mit großem Interesse gehört und auch ihr Buch, das mir schon zugänglich war, mit großem Gewinn gelesen und vor allen Dingen mich erfreut an dem kühlen Blick des Systemtheoretikers jenseits all der Alarmismen der kulturwissenschaftlichen oder politisch-ökonomischen Studien des Digitalen. Allerdings höre ich ein bisschen Alarmismus auch bei Ihnen raus, obwohl Sie das nicht so benennen, aber Sie haben mehrmals gesagt, dass jedes, jede Problemlösung ein neues Problem mit sich bringt. Den Satz verstehe ich durchaus, denn ähm, wenn äh, die Digitaltechnik der Gesellschaft dabei hilft, ihren Erkenntnisdrang oder Selbstbeobachtungsdrang zu erfüllen, kann das durchaus zu einem neuen Problem führen. Ich sehe das in der Überproduktion von Wissen äh, zu einem Ausmaße, dass es ungesund für die Gesellschaft wird. Und ich denke, eine radikale Transparenz etwa wäre nicht gesund für das gesellschaftliche Zusammenleben. Ähm, und ein Referenzpunkt dafür wäre einer ihrer äh, berühmten Vorgänger, der Soziologe Georg Simmel, der das Geheimnis ja mal eine wichtige Errungenschaft der Menschheit als solche beschrieb. Nun, das ist ja nun gefährdet und mich würde interessieren, wie Sie das sehen, also ob Sie mehr zu dieser Problemlage sprechen können und das auch vielleicht philosophisch einordnen können, noch in einen anderen Referenztext von Simmel zum Begriff und zur Tragödie der Kultur, wo er von der Eigenlogik der Technik spricht, der dann zukünftige Generationen sich nicht entziehen können. Und da kommt ja dann auch die Frage hin auf, ob wir die Technik wirklich einsetzen, weil wir, wir als Gesellschaft, sie brauchen, weil sie ein Problem von uns löst, oder ob die Technik ihre eigene Agenda hat, ja, Medium is the message, äh, und dann gar nicht mehr unsere Probleme löst, sondern nur so tut, als äh, würde sie unsere Probleme lösen äh, und uns zu ihren Objekten macht. Ja, vielen Dank. Das sind mehrere spannende Aspekte. Also Alarmismus würde ich mir jetzt nicht nachsagen lassen, aber das haben Sie ja auch mehr sehr, sehr abgeschwächt formuliert, aber jetzt ernsthaft geantwortet. Ich meine das mit dem Problem- und Lösungsrelation wirklich richtig ernst. Ich meine nicht Problem und Lösung im Sinne von, da gibt es ein Problem und da gibt es eine Lösung, sondern ich nehme das als methodisches Tool. Und das methodische Tool ist tatsächlich eines, das, das mir zeigen kann, dass, die, dass eine Lösung schon wieder zum Bezugsproblem für etwas anderes werden kann. Also wenn Sie etwa an den, also der Buchdruck ist deshalb so eine tolle Referenz, weil man, weil man darüber sehr viel weiß und das aus der historischen Distanz sich angucken kann. Der Buchdruck hat echt tolle Probleme gelöst, er hat aber neue Bezugsprobleme produziert. Ich würde sagen, vieles von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, was das selbstkontrollierte Subjekt der der westlichen Moderne angeht, ist das Ergebnis sozusagen des Problems, dass er auf einmal jetzt jeder reden kann. Also jeder darf mitreden, also muss man kontrollieren, wie er redet. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und so ähnliches erleben wir ja zurzeit auch. Die sozialen Medien, wie wir sie kennen, ähm, erfüllen eine, ein Versprechen, das die Moderne immer gemacht hat, nämlich dass jeder und jede mitreden darf. Und jetzt tun das alle. Karl Schmitt wollte es noch verbieten. Naja gut, Karl Schmidt wollte es verbieten. Und Karl Schmidt wollte es deshalb verbieten, weil das im Horizont war. Ne? Vorher wäre man nie auf die Idee gekommen, das zu schaffen. 1917. Bitte? 1917. Naja, also das war im Horizont einer sozusagen aufklärerisch-anti-aufklärerischen Philosophie bei Karl Schmidt Und das ist ja gerade das Spannende daran, dass er sozusagen, also auch sozusagen seine, ich komme sofort darauf zurück, Karl, Karl Schmidt's Karl Form sozusagen, das Politische so einfach binär zu kodieren, das war schon ziemlich genial gedacht, aber er hat damit ein neues Problem produziert, er hat das nämlich ernst genommen. ja, Also ernst genommen im Sinne von, er hat das nicht für eine Codierung gehalten, sondern für einen, wie soll man sagen, also für eine also theologisch gesprochen, für eine Substanziation einer Unterscheidung. Und das macht ein großes Problem aus. Das kann man vielleicht als katholischer Denker auch nur so machen. Aber das, das was, was Sie gemeint haben, also es, es geht sozusagen darum, dass jede Lösung natürlich dazu führt, dass es zu Abweichungen kommt und dass man dann sozusagen Dinge wieder austarieren muss. Und das meine ich mit den Problemen. Wir erleben doch zurzeit, dass viele der Lösungen, die wir haben, zum Beispiel, dass alle mitreden können, Probleme produziert, die wir lösen müssen. Also Zeitungen, wenn wir jetzt mal das ganz einfachen Lösungen nehmen, Zeitungen lösen das Problem, dass jeder mitreden darf, dadurch, dass man das Mitreden moderiert. Eine sehr moderne Erscheinung, ja, das ist sozusagen gouvernantenhaft, lehrerhafte Form. Finden Sie das wirklich gelöst? Bitte? Finden Sie das wirklich gelöst in den also, Kommentarspalten der Zeitung? Ich, ich wiederhole jetzt nochmal, Lösung heißt, dass man sich darauf einstellt, ja. mit den Folgen umzugehen. Ja. Lösung heißt nicht, das ist eine gute Lösung oder das ist eine schlechte Lösung. Also eine Lösung ist zum Beispiel, dass, man, dass, dass viele Zeitungen, also in, ihren <lacht> Entschuldigung. in ihrem Internetangebot bei den neuralgischen Themen, ja. Flüchtlingsthemen zum Beispiel, erst gar keine... Diskussionsforen eröffnen, das kann man ja auch autoritär nennen, weil doch jetzt alle mitreden dürfen. Und das, das meine ich sozusagen damit, dass dann, dass da sozusagen neue Probleme entstehen. Ich würde zum Beispiel schon sagen, ohne ohne jeglichen Alarmismus, dass ähm, das Problem der Wertschöpfung äh, im ökonomischen Bereich ähm, durch die Abkopplung sozusagen von jeglichem, soll man sagen, materiellen Substrat äh, einige rechtliche Probleme produziert, für die wir Lösungen brauchen. Und äh, Lösungen heißt jetzt wiederum, Umgangsformen damit, das, das meine ich eigentlich damit. Ihr Hinweis auf die Verselbständigung der Technik, der ist sehr interessant und Sie haben die schöne Sentenz verwendet, wir als Gesellschaft würden da etwas tun. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn wir von wir als Gesellschaft reden. Ich würde da eher einen evolutionstheoretischen Ansatz wählen und sagen, interessant ist, dass die Eigendynamik der Gesellschaft ja ganz ähnlich eine Form von, was, was Simmel übrigens auch sehr entgegenkommt, eine Art von Eigendynamik entwickelt. Keine der Techniken, ich habe es im Vortrag gesagt, macht genau das, was diejenigen, die sie ähm, die sie ersonnen haben, die sie eingerichtet haben, intendiert haben. Sondern es scheint sozusagen ein Eigenleben dieser Kulturerscheinungen zu geben und ich würde sagen, die Digitaltechnik ist das Beispiel schlechthin dafür. Und ähm, die Evolution hat sozusagen, das, also Evolution würde ja immer nur heißen, mit bestimmten Abweichungen umzugehen und zu sagen, bestimmte Abweichungen werden zur Struktur, ähm, dass das zu einer Struktur führt, die, äh, Janette wir haben heute darüber lange diskutiert, womöglich auch anders hätte ausgehen können. Und die spannende Frage ist, was sind die Kriterien fürs Ausgehen? Die selbstbeschreibungen dieser geschichten Howard Reingold hatte ich, hatte ich vorhin genannt, ne? ähm, also die sozusagen eher, positiv normativen Beschreibungen, die in der Bay Area in den, wann war das, 80er Jahren gemacht worden sind, wo gesagt hat, wie, wie Lyotard das ja auch beschrieben hat, wir machen alle Datenspeicher aus, jeder darf über alles verfügen, ähm, es darf jeder mitreden, also ist es Demokratie. Ein Soziologe hätte damals vielleicht auch schon gesagt, naja, wenn jeder mitreden darf und sagen darf, was er will, dann ist das mit dem Sollen ein Problem und schon kommt man in Strukturen rein, die normativ prima sind, aber echt total merkwürdige Folgen haben. Und so verläuft gesellschaftlicher Wandel. hat eine weitere Frage, schon auf der anderen Seite gerade. Ja, vielen Dank. Ähm, hallo, <lacht> Rainer Reag vom Weizmaum institut für die Vernetzte Gesellschaft. Ähm, vorneweg will ich mal äh, schieben, dass ich mir gewünscht hätte, dass eine Fragende zuerst rangenommen worden wäre, aber als Publikum ist es ja mal schwer, so strukturelle Probleme anzugeben. Vielleicht eine ironische äh, Beschreibung dessen, was funktioniert. Aber zu meiner Frage. Ähm, der Begriff der Digitalisierung, das interessiert mich sehr, den habe ich glaube ich noch nicht so, wie Sie ihn verwendet haben, so gut greifen können, weil ich verstehe ihn manchmal als Datafizierung oder als Automatisierung, als Softwareisierung, Computerisierung, vielleicht ist es auch nur ein Sprachspiel der sozusagen geschichtslosen ankommenden Revolutionen, auf die man sich vorbereiten muss. Ich frage das deswegen, weil ich selber eher so aus der technischen Richtung komme und ähm, sozusagen die Technik fragt ja, welchen Zweck sie verfolgen soll quasi und dann geben wir ihr einen Zweck. Da mag die, die, das Ergebnis dann verschiedenerweise sein, aber ähm, die Technik kann ja immer auch anders und ja, im Moment haben wir gerade irgendwie eine kapitalistisch äh, organisierte Technikgestaltung ähm, und die Frage, für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, impliziert für mich eine Generalität, die selbst Teil des Narrativs der Digitalisierung ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, da vielleicht nochmal ein paar Worte dazu zu verlieren. Äh, danke für den inspirierenden Vortrag auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Also eine Frage ist ja nie ein Argument, aber Sie machen ja ein Argument in der Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch gleich beantworte. Aber ich erlaube mir eine kleine Frechheit. Darf ich das? Also... Es ist doch also es ist wahnsinnig erwartbar, dass irgendjemand aufsteht und sagt, es wäre doch viel besser gewesen, wenn man vorher die Fragen gehabt hätte, wo ich Ihnen am Anfang des Vortrags ja beschrieben habe, dass die Anordnung, wie wir sie haben, die Sie zunächst mal zum Schweigen verurteilt, eine funktionale Lösung für ein Bezugsproblem ist. Also das ist, so funktioniert soziale Ordnung. Selbst die Kritik ist erwartbar. Ja? Und das, das finde ich, Also das ist gar nicht dagegen gesagt, Sie haben ja vielleicht recht, ja? Also aus Ihrer Perspektive, aus meiner ist es so komfortabler gewesen. Aber es ist, es ist schon ganz spannend, dass diese Muster auch relativ stabil sind. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Also das waren ja zwei Fragen. Die eine Frage ist gewesen, was man unter der Digitalen jetzt eigentlich verstehen soll. Und das zweite ist, dass das vielleicht eine zu generelle Antwort ist. Ich fange mal mit dem ersten an. Also ich glaube schon, dass ich ziemlich deutlich gesagt habe, was ich darunter verstehe. Ich verstehe darunter tatsächlich zunächst einmal die Form, dass wir die, also eigentlich ist es eine sehr banale Unterscheidung zwischen analoger Sichtbarkeit und digitaler, Übersetzung zur Sichtbarmachung von Strukturen, die man analog nicht sieht. Das ist zunächst mal das, womit ich beginne. Und dann würde ich schon sagen, und das können Sie gerne, als, weil Sie sich da besser auskennen, korrigieren. Ich glaube schon, dass ich versucht habe, ganz angemessen die Form des digitalen Substrats, also des technischen Selbst, nochmal zu beschreiben, um es dann als eine Art von Metapher zu verwenden, bestimmte Formen dieser Gesellschaft zu beschreiben, nämlich die Dialektik von Einfalt und Vielfalt. Das ist sozusagen, darüber kann man jetzt noch ausführlich reden, ich sage das jetzt mal so, wie ich das gemacht habe, damit ist das Problem noch nicht gelöst, aber das, das wäre gewissermaßen der Versuch. Das führt zum zweiten Teil Ihrer Frage, äh, da haben Sie natürlich recht, das ist sehr, sehr allgemein. Und womöglich ist das, wie Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sozusagen bereits wieder Teil des Problems, weil man sozusagen dann eine, eine, eine, ein, ein allgemeines Narrativ setzt, wo sozusagen der Begriff selber in seiner Verdoppelung von etwas, wie ich das nennen würde, einen Gegenstand erzeugt, bei dem man empirisch womöglich genauer hingucken muss. Da würde ich Ihnen jetzt nicht nur aus taktischen Gründen äh, zustimmen. Aber ich würde sozusagen auf und das muss, darauf muss ich natürlich hinausgehen auf Lektüre verweisen, weil ich ähm, schon glaube, dass ich in zumindest in dem Buch ich habe es wenigstens angedeutet mit der Unterscheidung von Erlebender und Handelnder. Technik auf etwas verweise, was diesen Digitalisierungsdiskurs in seiner Allgemeinheit ein bisschen in Frage stellt, weil ich denke, dass aus technischen Gründen da etwas völlig Neues passiert, was man mit dem klassischen Begriff der Technik womöglich nicht mehr beschreiben kann. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen kurz gemacht im Vortrag. Also wo sozusagen die Konsenszwänge und das banale funktionieren, bei denen man nicht mehr genau hingucken muss, bei bestimmten Formen von Techniken nicht mehr funktionieren. Und das wird da schon angedeutet und in die Richtung muss man in der Tat weiterdenken. Ich denke, dass Sie da recht haben, dass das sozusagen einer der neuralgischen Punkte der Argumentation ist. Wir gucken kurz, ob es Fragen äh, unter dem Hashtag gegeben hat, auf Twitter. Wahrscheinlich kurze Fragen, nehme ich mal an. Das Mikrofon bräuchte die Dame in der zweiten Reihe noch. Ah, das ist schon da. Okay, alles klar. Es gibt wieder einige Fragen aus unserer Twitter-Community. Ähm, die erste, was ist eigentlich mit den interaktiv-körperlich-kommunikativen notwendigen Reparaturen der komplex reduzierenden, funktionierenden Technik? Ist das der blinde Fleck der Systemtheorie? Ich dachte, jetzt kommen die einfachen Fragen, die kurzen. Sagen Sie das nochmal. Also jetzt ernsthaft. Das hatte ich mir schon gedacht. Was ist eigentlich mit den interaktiv-körperlich-kommunikativen notwendigen Reparaturen der komplex reduzierenden, funktionierenden Technik? Ist das der blinde Fleck der Systemtheorie? Würden Sie antworten, bitte? Naja, also <lacht> ich, ich, kann wenn ich, ich hoffe, dass ich die Frage verstanden habe, die natürlich eine gewisse Ironie enthält. Das ist mir schon aufgefallen. Aber ähm, ich versuche das jetzt mal nicht ironisch zu nehmen, sondern, sondern wirklich ernsthaft. und ähm, Also gemeint ist natürlich, äh, dass es auch noch eine andere Form von Kommunikation gibt, die sozusagen über anwesende Leute mediatisiert ist. Also so, was wir hier zum Beispiel gerade machen, das ist jetzt auch natürlich eine sehr artifizielle Situation. Und der blinde Fleck ist es wahrscheinlich nicht, sondern es ist was anderes. Ich beschreibe in dem Buch an einer Stelle, die mir übrigens sehr wichtig ist, über die die meisten Kommentatoren bis jetzt zumindest weggelesen haben, das liegt natürlich an mir, das ist klar, dass man sehr viel gerade über diese Diskussion der über Digitalisierung und künstliche Intelligenz, was ich hier überhaupt nicht angesprochen habe, weil man dazu noch viel mehr Zeit hätte brauchen müssen, über die menschliche und körperlich situierte Intelligenz lernen kann. Und ich, ich nehme das wirklich sehr, sehr ernst, diesen Gedanken. Dieser Gedanke bedeutet eigentlich, dass wir ja über die ganze Diskussion der Digitalisierung, das heißt der Formalisierung von Entscheidungstools oder über die Formalisierung, die mathematische Formalisierung von Urteilen, also als handelnde Technik, zu, der, zu, der, zu dem Ergebnis kommen, dass das Ganze eine paradoxale Form hat, weil sie irgendwo beginnen muss. Das hatte ich kurz erwähnt. Die paradoxale Form besteht eigentlich darin, das weiß jeder von uns selbst, dass wir mit dem Denken nie beginnen können, weil wir immer schon begonnen haben. Und das lässt sich eigentlich nur leiblich erklären. Das Gehirn, das wir mit uns herumtragen, müssen wir mit uns herumtragen, mit einem Leib, der übrigens endlich ist und der sozusagen in seiner Endlichkeit an einem bestimmten Ort situiert ist und deshalb beschrieben werden kann als etwas, das nicht wie ein vollständig determiniertes System, formallogisches System, letztlich repräsentiert werden kann. Wenn der Gedanke stimmt, und ich gehe mal davon aus, dass er stimmt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man aus der Kritik an künstlicher Intelligenz, die ja gar keine Kritik an der künstlichen Intelligenz ist, sondern an den merkwürdigen Erwartungen von Leuten, die über die künstliche Intelligenz reden, etwas über die begrenzten Perspektiven der menschlichen Intelligenz lernen kann, weswegen wir diese Unterscheidung nach wie vor brauchen, womit jetzt erwiesen ist, dass es zumindest nicht der blinde Fleck meiner Systemtheorie ist, aber... Etwas, worüber man dann weiter nachdenken muss. Ich gebe zu, dass diese sehr kurze Erklärung, die ich jetzt gemacht habe, womöglich nicht ganz transparent ist, aber ähm, da müssen Sie mir jetzt vertrauen. Ähm, ansonsten verweise ich auf Lektüre. Es gibt bestimmt noch eine weitere Frage auf Twitter. Ne? Das war jetzt die erste. Genau, dann kommen wir zur nächsten Frage unserer Twitter-Community. Findet heute vieles als externalisierte Datenkontrolle statt, was zuvor das individuelle Gewissen besorgt hat? Ja, also ja in dem Sinne, dass wir, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass vieles von dem, also nicht nur die Kontrolle, sondern dass vieles von dem, was wir selber externalisieren, sehr stark sich darauf auswirkt, wie wir uns eigentlich selber mit dem, was wir gewissermaßen innerpsychisch als Selbstkontrolle gemacht haben, über eine bestimmte Form von Fremdkontrolle läuft. Also wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann bin ich über Digitaltechnik mit mir selber vernetzt. Das ist ganz interessant, dass ich sozusagen Apparate habe, die mich in bestimmten Momenten an das erinnern, woran eigentlich mein Bewusstsein mich erinnern müsste. Aus Kapazitätsgründen, weil die Lebensformen heute so sind, wie sie sind, ich das aber nicht kann und ich gewissermaßen die Dinge externalisiert habe und ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass diese Externalisierungen uns unter anderem auch dazu bringen, uns wie das Gewissen uns vorher dazu gebracht hat, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, jetzt in einer bestimmten Form der Beobachtung uns sozusagen nicht determinieren, aber uns zumindest so etwas wie eine Selektivität einpflanzen. Ich meine, als Beispiel kann man hier natürlich immer das chinesische Punktesystem nennen, das ja interessanterweise auf einen wie soll man sagen, auf entgegenkommende Bedingungen gesellschaftlicher Natur trifft, bei denen offenbar die, die bestimmte Formen von Gewissensbildung bereits so funktionieren, dass man diese Identität eigentlich von äußerer Erwartung und innerem Verhalten ganz offensichtlich gegen nicht allzu große Widerstände implementieren kann in der Gesellschaft. Das ist ein Großversuch, der genau das beschreibt, wovon hier die Rede ist. Ähm, hoffen wir, dass er uns erspart bleibt. Gibt es noch eine Frage? Ja, es gibt noch eine Frage. Was ist ein reiner Digitalmarkt, bei dem in Anführungszeichen die Form der Wertschöpfung die alten Theorien des 20. Jahrhunderts über den Haufen wirft? Gibt es dafür ein Beispiel? Ja, gibt es. Also ganz banale Beispiele. Uber zum Beispiel. Uber ist ein wahnsinnig wertvolles Unternehmen, das nichts besitzt. Kein einziges Automobil. Also es besitzt noch nicht mal die Fahrer, also die, die kann man ja nicht besitzen, aber sie, man kann sozusagen nicht über sie verfügen. Das heißt, allein die Tatsache der Herstellung, der Verbindung von bestimmten Personenpositionen ist die Basis der Wertschöpfung. Und das, was sozusagen materiell damit passiert, findet außerhalb dieser Form von Wertschöpfung statt. Das, ist so, das, wäre, das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, und um bei der wir ja dann tatsächlich fragen müssen, ähm, was bedeutet es eigentlich, im Besitz der Produktionsmittel zu sein? Also das ist ja die Basis eigentlich aller Kapitalismustheorie. Ne? Und das kann man hier jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Weil diese Idee kann eigentlich jeder haben und man muss es halt nur umsetzen. Man braucht ein bisschen Kapital, um das zu machen, aber an Kapital mangelt es ja nicht. Ne? Das wird einem ja quasi geradezu hinterhergeworfen. Das ist sozusagen eher das Problem als die Lösung. Das ist ein gutes Argument von Dirk Becker übrigens, der sagt, äh, dass früher haben wir es mit Kapitalknappheit zu tun gehabt, jetzt haben wir es mit Kapital, äh, wie soll man sagen, Überschuss ist der falsche Begriff, also zum Teil mit zu viel Kapital zu tun und das wird den Leuten hinterhergeworfen. Wie soll man das eigentlich erklären, wo da die Welt Wertschöpfung herkommt. Und dann kommen ganz, ganz praktische Probleme zustande. Wer eigentlich in dieser Verwertungskette was zur Wertschöpfung beiträgt? Jeder Controller würde dann sagen, ähm, eigentlich passen die Dinge nicht mehr zusammen, weil man gar nicht genau weiß, wo eigentlich der Mehrwert produziert wird. So, und das ist eigentlich ein ganz banales Beispiel, bei dem man sagen kann, da müssen sich Routinen offenbar neu entsprechend anpassen. Es gibt noch viele andere Routinen, die sich dann anpassen müssen. Dass zum Beispiel der Wert von Arbeit ein völlig neuer wird, ja, also, hier findet für die Wertschöpfung, die hat also Arbeit, die geringste. Bedeutung. Das heißt, Arbeit war der Kontinuitätsgenerator für moderne Lebensverläufe. Ist es noch möglich, das zu haben, wenn diese Form von Ökonomie zu einer Regelökonomie wird? Das wird sie sicherlich nicht werden als, eine, als die einzige Form von Wertschöpfung, aber eine wesentliche. Deshalb ist es auch so schwierig, gerade die Folgen der Digitaltechnik für den Arbeitsmarkt wirklich zu beschreiben. Ich habe mir mal versucht, einen Überblick über die Literatur zu verschaffen. Und wenn man sich alleine anguckt, was an Prognosen alles denkbar ist, von es werden 120 Prozent. Prozent aller Arbeitsplätze verschwinden, das sagt natürlich keiner, aber es geht so in die Richtung, bis zur Sache, dass wir die, unsere Arbeitsplätze wahrscheinlich verdreifachen, weil das so eine geile Ökonomie ist, das ist ja ein Hinweis darauf, dass einem offenbar die Kriterien hier fehlen. Bleiben wir ganz kurz bei der Prognostik, vielleicht zum Schluss. Wir müssen nämlich aufhören, die Snacks sind schon irgendwie in Stellung gebracht, da die Bar äh, wird auch offen sein. Wir fragen am Schluss immer in der Reihe, normalerweise nach, äh, nach einer spezifisch europäischen Perspektive, auch nach Regulierung tatsächlich. Bei selbstregulierenden Systemen ist das vielleicht ein bisschen schwierig, Ich möchte aber trotzdem bei zwei europäischen Beispielen bleiben. Ganz zum Schluss und nochmal nachfragen, ob Sie das jetzt auch quasi eher als Paradox hinsichtlich des Musters oder der Muster, die Sie erkennen, beschreiben würden. Zwei äh, äh, rezente Phänomene, würde ich sagen, die in Deutschland und in Europa passiert sind äh, oder ob das einfach nur dialektisch zu verstehen ist oder warum da die Prognostik, würde ich sagen, die Voraussehbarkeit der Muster eigentlich komplett versagt hat. Das sind zwei Beispiele, Sie können sich für eins entscheiden, was Sie lieber beantworten mögen. Das eine ist ähm, der späte, aber, das späte, aber sehr heftige Auftauchen eines extremen Rechtspopulismus in Deutschland, nachdem in ganz Europa das eigentlich längst sichtbar war, aber Deutschland wähnte sich in Sicherheit. Das andere ist, man hat immer gesagt, Digital Natives und noch die ganz Jungen sind irgendwie alle passiv, gucken nur auf ihr Handys und dann machen sie innerhalb eines Jahres die größte soziale Bewegung los, irgendwie seit 68, die es gegeben hat mit Fridays for Future. Beides ähm, quasi Naturgewalten, die es natürlich nicht sind, aber die äh, quasi am, am breiten Horizont der Prognostik komplett vorbeigegangen sind und dann sehr schnell, sehr heftig eintreten. Also ich glaube nicht, dass die digitale Gesellschaft eine ist, die besonders prognostisch besonders gut ist. Also vor allem nicht für so Großphänomene, für konkrete vielleicht schon. Also wenn ich mir jetzt eins aussuchen soll, also ich, ich sag mal vielleicht zu beidem was, wenn ich darf. Die, die spannende Frage ist ja ähm, nicht, dass Abweichung nicht denkbar ist, ja, sondern die spannende Frage ist, was gucken wir uns eigentlich an? Und dann wird man feststellen, dass manche Beobachtungsformen sehr selektiv sind. Also wenn man an den Rechtspopulismus denkt, dann muss man sagen, der ist gerade nicht vom Himmel gefallen. Sondern der löst offenbar ein Bezugsproblem. Sorry, ich bleibe bei meiner Methode. Das wollte ähm, ich hören natürlich. Also der löst ein Bezugsproblem, bei dem man sagen kann, offensichtlich scheint das politische System doch sehr stark davon abhängig zu sein, relativ einfache Kausalitäten zu beschreiben. Und äh, die kann man im Moment besonders einfach beschreiben. Also ich glaube, dass, der, dass also es gibt viele, viele, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, die das nicht teilen. Ich würde schon sagen, eine der Formen, den Rechtspopulismus zu verstehen ist, äh, sozusagen so viel Ordnung in die Welt zu bringen, wie man sich nur vorstellen kann. Spannend finde ich ja, dass am Rechtspopulismus, der Begriff ist ja auch ähm, schwierig. Ja schwierig. Also ja. nehmen wir mal mhm. an möglichen Wahlerfolgen der AfD in wenigen Tagen. Ja, mhm. das sind ja konkrete Dinge, die uns, äh, die uns ins Haus stehen, Brandenburg womöglich war, ja andere Probleme gelöst werden, als auf den Wahlplakaten stehen. Mhm. Empirische Sozialforschung weist uns darauf hin, dass ähm, Fremdenfeindlichkeit nicht das Hauptmotiv ist, AfD zu wählen, sondern eher so etwas wie, wie eine Demokratiefeindlichkeit und vor allem ein Elitenbashing, weil es bei all den Elitenthemen vorkommt, wie zum Beispiel äh, Klimawandel, man hält das für ein Elite-Thema, weil es, weil es sozusagen ein, ein, ein Wissenschaftler-Thema ist, wenn man so will. Äh, Flüchtlingskrise, äh, die, die Angriffe auf Kultur, Institutionen, ja, also Theater, äh, äh, äh, Opern und so weiter. Cornelia Koppitsch würde das dann äh, sagen. Cornelia würde genau, das Cornelia, Cornelia Koppitsch so würde so etwas ähnliches sagen und es gibt viel empirische Forschung, die genau darauf hinweist. Friday for Fridays for Future ist sozusagen ja wiederum womöglich auch sehr stark über Digitaltechnik zu erklären. Das ist ja auch eine selbstverstärkende Form gewesen, die genau über diese, diese Kanäle funktioniert hat, die da sind. Also das ist ja auch eine sehr selektive Form. Also vieles von dem, was Greta Thunberg äh, zugerechnet wird, ist natürlich auch eine Zurechnungsform an eine bestimmte Selbstverstärkung, die einen medialen Verstärker brauchte, der viel mit digitalem zu tun hat, also mit digitalen Kommunikationsformen äh, im Netz zu tun hat. Und insofern... Das kann erstaunen. Das ist in der Tat auch eine historische Anomalie, dass das stattfindet. Wenn man mal genau vergleicht, ist diese Form von Protest womöglich ein ganz anderer Protest als der, den wir etwa von 68 kennen. Ähm, da würde ich sagen, das ist in der Tat unerwartbar gewesen, dass da eine junge Generation kommt, die interessanterweise gar nicht mehr gegen die Gesellschaft opponiert, sondern die Gesellschaft adressiert und sagt, hey, guckt euch mal eure Routinen an, so geht das nicht weiter, regelt das Problem. Das ist eine super spannende Abweichung, die womöglich etwas damit zu tun hat, dass die Kommunikationsformen, auf viel kleineren Sätzen basieren, als man das bei den 68er noch hatte, als die Sätze mindestens halb so lang wie Adorno-Sätze seien. Auch dieser Abend hat eher ein bisschen lang gedauert, aber ich fand ihn sehr spannend. Vielen Dank, Amina vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Bar ist eröffnet, wir sehen uns im November bei Schuster auf Herzlichen Dank, Amina